Ja, auf der anderen Kundgebung, die weniger Durchhaltevermögen hat als wir, hieß es eben, äh, scholl eben, der Ruf nach internationaler Solidarität. Und auch in diesem Sinne habe ich die Ehre, ein Großwort zu verlesen von dem ehemaligen Botschafter, einem griechischen Botschafter, Leonidas Chrysanthopoulos. Es ist auf Englisch, ich übersetze es jetzt direkt auf Deutsch. Erlauben Sie mir, an der, heutigen Veranstaltung, an der heutigen Veranstaltung teilzunehmen, welche feiert den 70. Jahrestag des Zusammenkommens des Parlamentarischen Rats, der seine wichtige Arbeit damit beschloss, das Grundgesetz anzunehmen, am 8. Mai 1949, welches formell unterzeichnet und verkündet worden ist am 23. Mai 1949. Es ist wichtig zu unterstreichen die Tatsache, dass das Grundgesetz Leben und Menschenwürde garantiert, während vom Verfassungsgericht zu erwarten ist, dass es die Umsetzung des Grundgesetzes schützt. Ich begrüße, dass Sarah-Lucia Hassel-Reusing Verfassungsklagen eingereicht hat, hinsichtlich EFSF, ESM und Artikel 136 Absatz 3 eu vertrag Hätte das deutsche Bundesverfassungsgericht Entscheidungen angenommen bezüglich dieser Klagen und hätte es die Sparmaßnahmen reduziert, hätte dies einen positiven Effekt gehabt in Deutschland und in der EU. Es hätte auch der EU geholfen, auf keine Auflagen zu machen, gegenüber Griechenland, welche die griechische Verfassung verletzen. Ich möchte gerne das Thema Griechenland ansprechen. Ein Land, welches zerstört worden ist durch eine Politik von acht Jahren von Sparmaßnahmen, welche eben auferlegt worden sind von der EU und von seinen Geldgebern. Der Grund der Memorandapolitik, wo das aufgelegt wurde gegenüber Griechenland, war, die öffentliche Verschuldung zu reduzieren. In 2010 lag die öffentliche Verschuldung bei 120 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, während sie heute den Stand von 185 Prozent hat. Die Gründe für das massive Scheitern waren hauptsächlich die Tatsache, dass der menschliche Faktor niemals berücksichtigt worden ist. Die Sicherheit der Banken war die einzige Sorge der Eurozonen-Mitglieder. Vom Anfang an war es klar für viele, dass die Maßnahmen nicht effektiv sein würden, aber, dass jene, die, aber jene, die verantwortlich waren, dafür sie zu planen und sie umzusetzen, lehnten es ab zu, auf den Verstand zu hören, selbst als sie die, das Scheitern anerkannten. Die Maßnahmen, die Griechenland auferlegt worden sind, verletzen die Menschenrechte seines Volkes. Viele Berichte sind veröffentlicht worden über diese Verletzungen. Der Bericht des unabhängigen Experten der UNO, Cefas Lumina, zu den Auswirkungen der Auslandsverschuldung auf den vollen Genuss der Menschenrechte aus dem Jahr 2014 der Bericht seines Nachfolgers, Pablo Boaslavski, die Wahrheitskommission zur öffentlichen Verschuldung der Hellenischen, des Hellenischen Parlaments, August und Oktober 2015, etc. Nicht nur internationale Menschenrechtsverletzungen sind verletzt worden, wie der Internationale Vertrag für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, also ohne Sozialpakt, sondern auch der EU-Vertrag von Lissabon. Diese Verletzungen sind ja, an ähm, angestiftet worden von, der, von griechischen Regierungen seit 2010, welche auch verletzt haben die griechische Verfassung. Die mit, durch die Mitgliedstaaten der Eurozone, durch die EU und ihre Institutionen und durch den internationalen Währungsfonds, die alle kollektive Verantwortung tragen für diese Menschenrechtsverletzungen. Es sollte festgestellt werden, dass im Jahre 2009 die jährliche Todesrate in Griechenland bei ungefähr 60.000 Menschen lag. In 2007 lag diese Zahl bei 128.000. 60.000 2009, 128.000 2017. Während die Bevölkerung zurückging, um 800.000 Menschen, die das Land verließen. Menschen sterben weiterhin in Griechenland aufgrund dieser Maßnahmen. Die Frage, die sich hier stellt, ist, warum verhinderte das, Bundesverfassungs das Bundesverfassungsgericht, die deutsche Regierung nicht daran, teilzunehmen an Handlungen, welche resultieren würden in Menschenrechtsverletzungen. Es könnte gesagt werden, dass am Anfang dies nicht bekannt gewesen sei, aber die Berichte von der UNO wurden äh, offizielles und öffentliches Wissen, da diese Berichte übermittelt werden ans deutsche Au Bundes äh, Außenministerium. Die relevante Gesetzgebung wurde angenommen vom deutschen Parlament, was äh, dem Verfassungsgericht erlaubte, Wissen zu haben über diese Gesetzgebung und entsprechend zu intervenieren. Das andere Thema, was zwischen den beiden Ländern existiert, sind die deutschen Schulden gegenüber Griechenland, die erwachsen, von dem Kredit der Kreditvereinbarung, die Deutschland machte mit Griechenland zwischen den Jahren 1941-1944, bis welcher niemals zurückgezahlt worden ist und welche sich heute auf ungefähr 400 Milliarden Euro beläuft und damit die gesamte griechische Verschuldung übersteigt. Dies ist ein Thema, das nicht fallen würde in die Kompetenzen des Bundesverfassungsgerichts, aber es sollte nichtsdestotrotz einmal erwähnt werden. Der heutige Veranstaltung ist wichtig da sie betont die Wichtigkeit des Grundgesetzes hinsichtlich der Respektierung von Menschenrechten und die Rolle des Bundesverfassungsgerichts dabei, diese zu schützen. Dies kommt in einem Moment, wo die EU sich einer Schwächung der Demokratie entgegensieht, wo Menschenrechte verletzt worden sind. Unsere Gratulation an Sarah und Volker Reusing für diese Initiative und unsere Wünsche für jeglichen Erfolg. Leonidas Chrysanthopoulos, früherer Botschafter und früherer Generalsekretär, der Organisation Schwarzmeer Wirtschaftliche Kooperationsorganisation. Das war das Grußwort